Hallo, ihr Lieben, Christian Schirmeier, bzw. Beziehungscoach, Diplompsychologe und dies ist mein Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Heute eine etwas schwierige Frage. Wie ist das so mit täter opfer -Energien? Ziehen die sich gegenseitig an? Frage von der Zuschauerin, du kannst auch solche Fragen stellen über ein Kontaktformular über www.liebeschip.de. Dort gibt es auch meinen Verlustangskurs, der morgen losgeht, neben den zig anderen Kursen. Ähm, wenn du dabei sein willst, äh, größte Kursstart mit, mit Abstand, den wir hier hatten. Und genau, äh, noch zum Frühbraucherpreis heute. Ja, hallo lieber Christian, ich habe mir deinen Nothilfe plus Spiritualität Kurs gekauft und arbeite es durch. Über ein Thema stolpere ich immer wieder. Du sagst zum Beispiel, Opferenergie zieht Täterenergie an. <lacht> also wenn ich Opfer bin, ziehe ich Täter an, weil das Universum um Ausgleich sorgt. Jetzt frage ich mich, was ist, wenn ich positive Schwingungen aussende, wie Lebensfreude, Seelenfriede, Stärke, ziehe ich deinen Menschen Ereignisse an, die den Gegenpol darstellen? Äh, wie Schwäche, Ärger, schlechte Laune und so weiter. Ja, gut, sehr gute Frage und auch gut, dass du mir hier nochmal Gelegenheit gibst, das ist, glaube ich, ganz wichtig, <lacht> da was zu sagen, dass es das auch nicht falsch verstanden wird. Also ich will auf Gar keinen Fall sagen, dass irgendjemand, der was Blödes erlebt, ähm, weiß ich nicht, dass er sich das, dass es so zu doof ist, sich was Schönes zu manifestieren, was ja manche Spirituelle sagen, und einfach äh, gefailt hat. Und äh, ja, du hast ja halt nichts Tolles manifestiert. Warum, warum, warum manifestierst du dir nichts Lustiges? Äh, ist doch alles so lustig, das Leben? Und ähm, ja, also, das will ich auf gar keinen Fall sagen. Um, ich glaube, ich halte doch nochmal die Kamera um, Moment, deswegen ist das so komisch, ja, guck mal, ja, also das will ich auf gar keinen Fall sagen, <lacht> um, könnt ihr mal sagen, welche Kamera besser ist, eigentlich oh, auch gute Frage, um, so, weil das, das ist für mich so spirituelles Gaslighting, so, ne, ja, hast einen Unfall gehabt, wie hast du dir das manifestiert, also, dann ist man sozusagen immer, hat man nicht nur was Blödes erlebt, sondern auch noch irgendwie die Scham darüber, dass man sich das selber manifestiert hat. Also, das meine ich auf gar keinen Fall. Ähm, aber es ist tatsächlich so, äh, das ist auch immer schwer, das in gute Worte zu packen, sage ich mal. Ähm, es ist auf jeden Fall so, dass ähm, Menschen, die viele Opfererfahrungen haben, suchen sich manchmal unbewusst wieder Menschen aus, die sie wieder in schwierige Situationen bringen. Ne? Vielleicht muss ja nicht immer gleich eine Riesensache sein. Ähm, ja, warum? Gut, das weiß man ja schon in der Psychologie äh, ein bisschen, obwohl das immer noch für mich manchmal ein Mysterium ist, aber äh, der dieser Wiederholungszwang. Äh, beziehungsweise das Alte wirkt halt irgendwie vertraut, man sucht das unbewusst wieder oder man hat äh, kleine Drama... Addiction oder, oder, oder, oder. Also das führt äh, schon dazu, also das würde ich tatsächlich schon sagen, dass das Universum uns häufig matcht, sage ich jetzt mal, mit jemand anders. Aber das betrifft alle möglichen Sachen. Das betrifft auch introvertiert, extrovertiert, äh, nett, weniger nett, äh, schnell, langsam. Also ich meine, auch wenn viele Sachen in Beziehungen häufig ähnlich sind, dass wir ähnliche Hobbys haben, gibt es immer so ein paar Dimensionen, wo man komplett polar ist oder auch Polarität, Mann-Frau-Polarität. Ähm, ja, also insofern äh, gibt es da manchmal ein Match und das ist auch nicht nur, also das Universum schreibt uns das nicht vor oder so, überhaupt nicht, sondern ja, wir sagen auch häufig ja dazu, weil wir das... Also bei manchen Themen finde ich es einfach interessant, wenn ich introvertiert bin, denke, der hätte ich gerne extrovertiert. Und bei manchen würde uns ja gerne rausarbeiten, das ist ja auch das ganze liebeschip thema aber fällt uns halt schwer, weil es sich so vertraut anfühlt. Und das ist für ähm, Menschen, die jetzt ähm, im weitesten Sinne Täter sind, das ist vielleicht auch ähnlich, dass die sich aber jetzt bewusst, unbewusst. Auch Menschen suchen, die als Opfer geeignet sind, sag ich mal so. Ne? Jetzt kann man spirituell sagen, aber also meine spirituelle Phase ist gerade so ein bisschen auf dem Tiefpunkt, aber äh, also nicht, dass sie gar da nicht mehr da wäre, aber jetzt kann man natürlich sagen, ja, ähm, wir nehmen bestimmte Rollen ein und das ist unser Arschengel, also wie Bez das zum Beispiel sagt. Ne? Und ähm, ja, kann man, kann man sagen, kann man auch lassen. Ähm, ich finde es halt vor allen Dingen immer gut, zu überlegen, ähm, ja, wie soll ich mal sagen, zu überlegen, äh, gibt es in mir vielleicht Täteranteile, die ich gar nicht sehe? Das finde ich persönlich hochspannende Frage. Wir gucken immer nur darauf, ah, ich bin Opfer, wie ziehe ich einen Täter an? Aber mal drüber nachzudenken, das ist ja auch in meinen höherklassigen Kursen, sage ich mal, Thema, habe ich vielleicht eigene Täteranteile, die Täter anziehen, die ich vielleicht gar nicht sehe, weil die Opferanteile sehen mir hoffentlich immer leicht. Die Täteranteile sehen wir nicht so leicht. Deswegen kommt es ja so oft vor, wenn jemand Nehmen wir mal an, da kommt ein Paar zu mir. Äh, also nicht, dass ich mit toxischen Paar, mit Paartherapie machen wollen würde unbedingt, aber äh, nehmen wir mal an, das wäre so. Oder es ist auch schon vorgekommen und da kommt jemand und sagt, ja, ich bin der Opfer, das, das ist der Täter. So, ne? Alles klar. Und dann sprichst du mit denen, du machst Einzelgespräche mit denen, bemühst dich da sich so gut wie geht einzutauchen und findest es dann manchmal von außen ist manchmal nicht mehr so klar, wer ist Opfer, wer ist Täter. Ne? Und auch die vermeintlichen Täter sehen sich häufig selber als Opfer. Also wer wer sieht jetzt was äh, zu Recht? Also ich glaube schon, dass man von außen finde ich schon, dass es so, wenn man unbeteiligt ist, dass es schon sich so Rollen zeigen, die so, oder tua Lassa, könnte man auch sagen. Und die auch darüber hinausgehen, was die Leute denken, was für eine Rolle sie spielen, weil, wie gesagt, in vielen, gerade toxischen Beziehungen, denken eigentlich immer beide, dass sie das Opfer sind. Und auf eine Art sind sie das auch, finde ich. Und trotzdem gibt es äh, unterschiedliche Rollen in diesen Beziehungen. Ne? Äh, ja, das habe ich richtig weit ausgeholt, aber das glaube ich mal wichtig, wichtig bei dem Thema. Also insofern, ja, wir wir dadurch, oder man sagt in der Tiefenpsychologie ja auch, wenn ich Opfer geworden bin in der Kindheit, habe ich auch so ein Täter-Introjekt. Also viele, die. Täter werden in einer bestimmten Art und Weise, sind vorher mal Opfer gewesen. so Deswegen ist dieser äh, ist es schon so ein Gegensatzpaar, sag ich mal. Und viele, die so länger äh, mit meinem Material arbeiten, merken ja auch, boah, es gibt auch Konstellationen, wo ich so ein bisschen Täter werde. So, ne? und, und merken auch, hey, es ist nicht nur eine Rolle immer besetzt. Ähm, insofern ähm, ja, hoffe ich, dass, dass das erstmal klar ist. So, weil wenn ich jetzt aber so nett Liebe und Freude ausstrahle, äh, hole ich mir dann Ärger und schlechte Laune ins Leben. Nee, weil sozusagen, also man wird jetzt so energetisch, würde man jetzt sagen, ich hoffe, ich ist eine gute Formulierung, kann man jetzt sagen, wenn du lange eine toxische Beziehung führst mit jemandem und du bist, führst, siehst dich als Opfer und siehst den anderen als Täter, dann habt ihr irgendwo ein Match, irgendwo eine energetische Übereinstimmung in diesem dunklen Thema. Ne? Sei es, dass man irgendwas wiederholt aus der Kindheit, äh, was auch immer. Also es gibt irgendwie ein energetisches Match so, ne? Und das gibt es aber auf beiden Seiten. Ne? Deswegen, wenn äh, ist es ist manchmal vielleicht schöner von einer hohen oder in der niedrigen Energie zu reden, das ist ja auch in meinem ganzen Buch, Neue Dimension der Liebe, was ein bisschen schwierig ist zu lesen, ich weiß. Versuche ich das ja auszubilden, dass in diesen 3D-Beziehungen, in Drama-Beziehungen sind eben beide auf der gleichen Schwingungsebene. In diesem Moment, es kann sein, dass sie in anderen Lebensbereichen auch höher schwingen, so, und treffen sich dann in dem Moment auf dieser Ebene, so, wenn du aber sagst, hey, Glück, Liebe, Selbstliebe, dann schwingt das auf einer höheren Ebene und eben nicht auf dieser 3D-Drama-Ebene. Und ich, also ich finde auch das wieder einen falschen Satz, dass du dann instantly <lacht> Menschen anziehst, die jetzt auch so sind. Also, wenn man das spirituell argumentieren würde und ich sage das jetzt mal so ganz vorsichtig, kann man machen, kann man lassen, kann man eigentlich immer sagen, jeder Mensch, der in dein Leben kommt, Zeigt dir, dass es da ein Thema gibt. So, es kann sein, wer bringt mir denn dieses Thema? Ist es Zufall? Meinetwegen ist es ähm, irgendeine Anziehung? Meinetwegen ist es irgendwie ein Lebensplan, den wir vielleicht mitgebracht haben, äh, der aber garantiert nicht fertig geschrieben ist. Also, bin ich mir ganz sicher. Ähm, ja, irgendein Thema, äh, was, wo du noch Täter, Opferenergien, was auch immer auflösen darfst. Und wenn gerade keiner kommt, dann gilt es vielleicht das Thema Einsamkeit aufzulösen. Und ähm, wenn du gerade ganz viel Geld hast, gilt es das Thema Fülle äh, zu akzeptieren. Oder, also ich glaube, es ist immer alles, ähm, müssen jetzt, da jetzt auch keinen kein Stress machen oder nicht so verkrampft durchs Leben gehen. Aber jeder, der dir begegnet, begegnet, ist eine neue Aufgabe oder auch eine neue, kann ja auch eine schöne Aufgabe sein. So. Und insofern habe ich am Anfang gesagt, nein, auf gar keinen Fall manifestierst du dir irgendwie so einen Dreck und hast auch noch selber Schuld, ne? Also, aber äh, es gibt manchmal auch äh, ganz seltsame ja, Zusammentreffen, wo man so denkt, Mensch, irgendwie, hat er wohl was äh, gematcht, manchmal auch auf eine schlechte Art, aber es gibt ja eigentlich kein schlechter und gut, weil auch in toxischen Beziehungen kannst du dich ja rapide schnell weiterentwickeln, das kann der kürzeste Weg sein zu einer krassen Weiterentwicklung, also insofern boah, ist es manchmal sogar vielleicht gut in toxische Beziehung, ne, nicht, dass man die jetzt aktiv führen sollte, aber ich wollte nur sagen, die können ja auch super viele gute Aspekte haben, so im Nachhinein und äh, insofern, ja, ist auch alles eine Chance irgendwie so, ne, Hab ich heute gelesen, dass die Navy SEALs, also diese krasse Militärgruppe da in den USA, ich weiß nicht, wie man das jetzt exakt auf Deutsch übersetzt, aber immer, wenn die Kacke richtig am Dampfen ist, dann sagen die immer so, ja, lass uns aus der Scheiße Gold machen oder, oder äh, jede Widrigkeit hat so ihren, ihren Vorteil, ne? sagen die sich dann immer so mit so einem Wort. Und finde ich irgendwie cool, finde ich eine gute Einstellung, durchs, durchs Leben zu gehen. Hey, jede Widrigkeit äh, kann ein Vorteil verwandelt werden. So, ne? Und, ähm, genau. Ja, was wollte ich denn noch sagen? Irgendwas wollte ich noch sagen. Also, insofern, ja, man kann es jetzt, wie gesagt, spirituell sehen, muss es nicht. <lacht> spirituell sehen und, äh, ach ja, das wollte ich noch erzählen, genau. Also, was ich zum Beispiel mal erlebt hatte, ist, ähm, habe mal jemand kennengelernt, der hatte in einer ganz bestimmten Straße, in einer, also ganz bestimmten Ort, eine bestimmte Straße, in einer bestimmten Stadt, einen sehr schweren Unfall. So wirklich schwer, ne? Schwer verletzt worden, äh, lange Reha und ähm, traumatisiert von diesem Unfall. <lacht> ja, ist eigentlich zum Lachen, aber das ist so absurd, was dann passiert ist. Also wirklich schlimm, so, ne? So, und dann, ein Jahr später, also während in dieser Aufarbeitung dieses schlimmen Unfalls, die dann auch irgendwo nicht so richtig weiterging. Hat diese Person in der gleichen Straße wieder einen Unfall. Aber diesmal als Beifahrer, das heißt, konnte überhaupt nichts dafür, gar nichts. Hat aber wieder einen Unfall, diesmal so leicht verletzt so. ne. Und wenn du das dann hörst, dann denkst du, boah, das, sorry, das kann einfach kein Zufall sein. Ne? Also das ist so absurd und konnte dann diesen zweiten Unfall nutzen weil dann nochmal ganz viele Themen hochgegangen kommen sind bei ihr, äh, den ersten Unfall zu verarbeiten, ne? Also so funktioniert, glaube ich, manchmal ist crazy. Aber wie gesagt, ich, ähm, ich finde ja viel, äh, so in, vor äh, allem auf Social Media, viel spirituelle Inhalte so dunkel. Deswegen bin ich immer mittlerweile so vorsichtig da überhaupt, weil das kann so leicht benutzt äh, werden, ähm, ja, Menschen, also wirklich so sektenartig, äh, irgendeinen Scheiß zu erzählen, dass sie sich noch viel schlechter fühlen und äh, einen gewichten Kaninchenbaue zu, sch zu schicken, wo wo sie meinen, sie werden mit irgendjemandem zusammen, mit dem sie gar nicht zusammen sind und das ist aber ihr Seelenpartner und müssen eben noch 50 Jahre hinterher rennen und obwohl er gar nichts von ihnen will. Also es passiert da so viel Dunkles, dass ich mittlerweile manchmal so denke, manchmal ist es auch vielleicht einfach besser, einfach sie auf dem Boden. Des gesunden Menschenverstandes und der Psychologie zu setzen und alles andere so ein bisschen mit Vorsicht anzugucken. Und wenn man, wenn es einem wirklich was nützt, ähm, diese Tools, auch spirituelle Tools, äh, gibt es ja durchaus. gibt hervorragende vor, spirituelle Tools. Ähm, da, dann ohne viel Brimborium, die für sich anzuwenden, ne? Fertig, ne? Aber ansonsten, also für mich wirklich, ich bin ja auf so einem Journey. Also ich bin ja extrem katholisch erzogen worden und äh, hab da jetzt wirklich ein Kanzler, also nee, doch, ich habe da auch drunter gelitten, weil, wie gesagt, diese ganzen Strafandrohungen und so, aber ich sag mal, die katholische Kirche hat mir jetzt wirklich mir persönlich nichts getan, sondern ganz im Gegenteil, meine, meine Kindheit wirklich an vielen Punkten äh, wirklich äh, hell erleuchtet, sag ich mal. Ähm, und aber wenn man so mit ein bisschen Abstand drauf guckt, muss ja schon was froh sein, dass äh, nichts Schlimmeres passiert ist. Also, äh, und auch nicht nur katholische Kirche, weil sehen wir jetzt hier Buddhismus, also seitdem ich da anfange darüber zu lesen, finde ich man immer mehr und ich finde einfach nur noch, vielleicht sollte man einfach einen ganz weiten Bogen machen, um irgendwelche Insti institutionalisierten Gruppen, Sekten, äh, Religion und weiß ich nicht, einfach so ein eigenes Ding machen oder so. Ist vielleicht sicher. In diesem Sinne, sehen wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.